Ja, ich bin hier aufgewachsen, bin auf dem Dorf groß geworden, weiß also Landleben zu schätzen, weiß, was man hier für Möglichkeiten hat. Ich war auch eine Zeit lang in Bayreuth oder in München, bin hier zurückgekommen und äh, ich will etwas dafür tun, dass sich unsere Jugend wohlfühlt auf dem Land, dass wir gemeinsam vorankommen. Wir haben tolle Arbeitsplatzmöglichkeiten, wir haben Schulmöglichkeiten. Es gibt eigentlich vieles in der Region und ich glaube, da, wenn wir weiter anschieben, dann äh, glaube ich, haben wir die besten Möglichkeiten, hier in der Region weiter was voranzubringen.